Der Kindergarten in Hohenried, die zwölfte und damit letzte Station der vorweihnachtlichen Sammelaktion der Kinderhilfe Litauen. Eva Klingenberg leitet die Hilfsorganisation in zweiter Generation. Jedes Jahr vor Weihnachten besucht sie Grundschulen und Kindergärten in und um Schrobenhausen und sammelt Sachspenden für Litauen. Normalerweise. Heuer entfällt der Transport, die Lage im Baltikum sei zu unsicher. Dafür schickt der Verein finanzielle Unterstützung und, nicht zu vergessen, an die 600 Weihnachtskarten. Diese Karten gehen wieder an unsere drei Hauptstellen, nämlich die kleine Dorfschule in Schelswart. Da sind knapp 100 Kinder drin. Dann äh, die Einrichtung für großteils behinderte Kinder in Kaunas. Da haben wir knapp 200, äh, die wir unterstützen. Und dann äh, geht es noch nach Kleipeda. Richtung kurische Ernährung. Da haben wir einen Kindergarten, der jetzt auch noch mal vergrößert wurde. Da sind gute 250 bis 300 Kinder aktuell drin und noch ein Waisenhaus. Wie man hört, haben sich die Kinder in Hohenried seit Wochen auf den Besuch vorbereitet. Den fertigen Werken sieht man den Arbeitseifer und die Einsatzbereitschaft an. Die Glückwünsche sind mehr als reine Auftragsarbeiten. Weil die nicht so viel Geld haben wie wir. Wir haben Karten Kartenfälle daumen gepastelt. Schneemänner und Grisbäume. Wir haben mal besprochen, schaut mal, es gibt Kinder auf der Welt, die haben es nicht so gut wie ihr. Es gibt Kinder, die haben die liegen zu vier, zu fünf, zu sechs, zu 7, zu acht, zu zehn, egal wie viel. Die sind in einem Haus, da ist keine Mama nicht da und kein Papa nicht da. Also wir haben das schon thematisiert auch. Dass denen heute halt dann einfach nicht so gut geht und dann war wow, die Betroffenheit von den Kindern. Aber wenn die keine Mama haben, ja, haben keine Mama nicht. Aber wer wohnt denn dann bei denen? Ja, da gibt es dann auch so jemanden wie uns, wie Erzieher und so Kinderpflege, die sind dann auch mit dabei und die betreuen die Kinder dann. Eine Mammutsaufgabe. Das Land hat seit Kriegsbeginn zehntausende ukrainische Flüchtlinge aufgenommen. Zudem gibt es in Litauen ab diesem Schuljahr ausschließlich Inklusionsschulen. Damit steigen die Anforderungen an die Ausstattung noch einmal deutlich. Weswegen in der Dorfschule in Chezwa ein Raum neu ausgestattet werden muss, für Kinder unter anderem mit Down-Syndrom, da unterstützen wir. Und in Kaunas äh, in der großen Schule für die knapp 200 behinderten Kinder wird ebenfalls ein Raum eingerichtet und wieder schön äh, gemacht mit entsprechender Ausrüstung für Kinder mit Autismus. Die Litauer sind unglaublich kreativ und einfallsreich. Also sie haben verschiedenste Sachen schon wunderbar gestemmt und sich einfallen lassen. Und sie geben das wenige, was sie haben, jetzt so viel weiter. Und darum, finde ich, muss von uns einfach auch wieder einiges nachkommen. Die Karten mit den Glückwünschen, auf Litauisch, versteht sich, machen sich noch diese Woche auf den Weg ins Baltikum. Von den Geldspenden bekommen die Kinder vor Ort Weihnachtstüten mit Süßigkeiten, Spielsachen und Kuscheltieren. Ein kleiner Trost in schwierigen Zeiten. Und nächstes Jahr rollt hoffentlich wieder der große Transporter aus Schrobenhausen an.